Ja, nicht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Kreutsch, äh, Kreutsch die Bundespolizei nicht politisch zu instrumentalisieren. Wir nehmen Sie und die Regierung beiden Wort immer wieder gerne. Die Beschäftigung mit der inneren Sicherheit darf für die Politik niemals zum Selbstzweck werden. Vor fast sechs Jahren, am 19. Dezember 2016, tötete der Polizei und Nachrichtendienstlich bekannte die islamistische Attentäter Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz insgesamt 13 Menschen und verletzte 67 Personen. Solche Gräueltaten dürfen sich nie wieder wiederholen. In drei Tagen werden wir wieder in angemessener Form der Opfer dieser schrecklichen Tat gedenken. Ich bin in Gedanken bei den Verwandten der Opfer. Ein unverzichtbarer Bestandteil zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, aber tatsächlich auch zum Schutz der nationalen Grenzen, der Schienenwege und der Flughäfen ist unsere Bundespolizei. Circa 54.000 Mitarbeiter sind in diesem Bereich tätig. Von 2017 bis 2021 haben sich die Planstellen bei der Bundespolizei von 42.000 auf ca. 50.000 Stellen erhöht. Der jährliche Haushalt im selben Zeitraum von 3,3 Milliarden Euro auf 4,7 Milliarden Euro ist angehoben worden. Jeder einzelne Cent, den wir für unsere Bundespolizei investiert haben, ist gut angelegtes Geld für die Zukunft Deutschlands. Die Bundespolizei muss auch zukünftig weiter gestärkt und ausgebaut werden. Aber es bleibt nach wie vor viel zu tun. Als Abgeordneter habe ich mich in den sitzungsfreien Wochen mehrfach zu den Polizeidienststellen, Polizeidienststellen aufgesucht und mich mit Dienststellenleitern und Beamten des Polizeivollzugsdienstes unterhalten. Hierbei sprechen, so fleißig sind wir, hierbei konnte ich mir ein eigenes Bild zu den Gegebenheiten und den Anforderungen in täglichen Abläufen bei der Bundespolizei machen, einzelne Schwerpunkte sind dabei immer wieder zur Sprache gekommen. Zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität und zur Ahndung der Einreisestraftaten sollten die Beamten zukünftig möglich sein, auch außerhalb der 30-Kilometer-Zone im gesamten Bundesgebiet eigenständig ermitteln zu dürfen. Auch die Endsachbearbeitung bei der von der Bundespolizei zuerst festgestellten Straftaten ist ein wichtiger Beitrag, um behördliche Ressourcen zu bündeln. Die derzeit noch gängige Praxis, eine Strafakte quasi für die Staatsanwaltschaft, komplett vorzubereiten, um sie dann der Landespolizei zu übergeben, widerspricht modernen Effektivitätsgrundsätzen. Hier müssen dringend rechtliche Rahmenbedingungen geändert werden. Die Privatisierung der Autobahn hat insbesondere in Grenzregionen dazu geführt, dass die Einrichtung von größeren Kontrollstellen nicht mehr unangekündigt möglich ist, sondern zuvor bei der privaten Betreibergesellschaft angemeldet werden muss. Die darauf folgenden Stauanzeigen auf den Navigationsgeräten der Fahrzeuge leiten den zu kontrollierenden Verkehr dann regelmäßig in andere Kontroll an der Kontrollstelle vorbei. Ein Überraschungseffekt wird hierdurch deutlich eingeschränkt. Es bräuchte auch vermehrt sogenannte Verkehrs Richter, um die Geschwindigkeit des Fahrverkehrs auf der derartigen Kontrollen des Verkehrs und des Autobahns zu verlangsamen. Eine solche Mittelbeschaffung wäre ein wichtiger Beitrag zum Arbeitsschutz unserer eingesetzten Beamten. Bei länger eingerichteten Kontrollstellen, beispielsweise auf Autobahnen, benötigen die Beamten insbesondere an kalten Wintertagen aber auch zum Schutz vor Regen und Nässe mobile Kontrollstellenausstattung. Praxisbezogene Bedarfe sind da beispielsweise sogenannte Agrarzelte, welche als Überdachung für Kontrollen von Reisebussen erforderlich sind, damit die Fahrgäste und Beamten bei Wind und Wetter nicht im Freien stehen. Summa summarum benötigt die Bundespolizei zukünftig vermehrt lageangepasste Einsatzmittel, um Arbeitsweisen optimieren zu können. Eines der größten Probleme im Dienstalltag der Bundespolizei bleibt aber die viel zu geringe Zahl an Rückführungen von Personen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. Im Jahr 2021 waren 33.600 Rückführungen von Ausländern vorgesehen. Allerdings wurden davon nur die Hälfte, also rund 15.000 Rückführungen, auch wirklich vollzogen. Und Der Jahresbericht der Bundespolizei sagt aus, für die Diskrepanz an Rückführungen war hauptursächlich dass die zur Abschiebung vorgesehenen Personen der Bundespolizei am Flugtag nicht zur Rückführung übergeben werden konnten. Hier müssten Sie, Frau Innenministerin, ansetzen und endlich eine wirksame Abschiebeoffensive einleiten, anstatt Ihre Energie bei der Jagd auf Phantombedrohungen zu verschwenden. Während die im Jahr 2021 im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung festgestellten Straftaten in vielen Bereichen rückläufig waren, lagen die größten Zunahmen in den Bereichen Betrug und bei den Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Ich sage, sage und schreibe, 171.000 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz hat allein die Bundesregierung im Jahr 2021 festgestellt. Dies ist nicht zuletzt auf die Politik der offenen Grenzen unserer Bundesregierung zurückzuführen. Leider schweigt sich der Antrag der CDU dazu aus, wie Sie die genaue Zuständigkeitsverteilung bei der Strafverfolgung durch Land und Bund voneinander abgrenzen wollen. Eine Doppelzuständigkeit von Bundes- und Landespolizei zur Durchführung eines strafprozessualen Ermittlungsverfahrens Etwa bei Taten, die an Bahnhöfen begangen wären, würden zu einem unüberschaubaren Behördenchaos führen. Das Thema Strafverfolgung ist aber zu bedeutend, als dass man es hier schaufensterartig in nur drei Zeilen abschließend darstellen könnte. Zum Schluss sei noch gesagt, Beamte und insbesondere Polizeibeamte, die, mit Re die Recht und Gesetz verpflichtet sind und nicht den politi politischen Fantasien der jeweiligen Regierung unterliegen dürfen. Nicht nur die Bundespolizisten gehören vor dem Generalverdacht geschützt, sondern auch neue Bewerber für den Polizeivollzugsdienst. Einen weiteren politischen Gesinnungstüff von Nancy Faesers Gnaden lehnen wir entschieden ab. Ich wünsche allen Deutschen einen friedlichen vierten Advent und frohe Weihnachten. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen,